Willkommen auf der Bühne 3 im Track offene Standards. Wir hören als ersten Vortrag einen Vortrag von Atina Trakas. Atina ist seit 2006 beim OGC und ist dort Direktor für Member Services. Und Titel ihres Vortrages ist Neues aus dem OGC, das Jahr 2021. Was lief schon? Was kommt noch? Also es wird darum gehen, was sozusagen der Status Quo ist und was die Aussichten für die zweite Jahreshälfte sind. Atina. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, herzlich willkommen. Ich, ich habe gerade gestern mit ein paar Leuten noch geredet. Letztes Jahr waren wir noch in Freiburg. So, was war mein letztes Event, an dem ich teilgenommen habe. Ähm, aber ich bin froh zu sehen, dass es dieses Jahr wieder eine Foskes gibt und äh, ich muss sagen, ja, Mega, was ihr da wirklich ähm, geleistet habt, die ganzen Organisatoren. Und ich freue mich, heute dabei zu sein. Ja, ähm, Neues aus dem OGC. Ähm, das war etwas schwierig, den Vortrag einzureichen, weil es ja viele Entwicklungen gibt, die auch erst im Laufe des Jahres irgendwie stattfinden. Und ähm, ja, jetzt werde ich mal gucken, was lief 2020, 2021. Was wird noch kommen? Und genau, ganz kurz noch, ich bin Atina Trakas, einige kennen mich vielleicht, andere nicht. arbeite seit vielen Jahren schon beim OGC und äh, bin aber auch seit vielen Jahren schon ähm, in der OSGO und äh, im Foskes Verein Mitglied und äh, tätig unterstützend. Ja, erstmal ein paar Worte zum OGC. Ähm, wahrscheinlich denkt man ja OGC, das sind Standards und das ist richtig. Ähm, Unsere Mission, wie man so schön sagt, ist äh, Location, Information, Data eben fair zu machen. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Und außer den, außer den Standards, äh, bei der Standardentwicklung haben wir aber auch noch andere Aktivitäten, so zum Beispiel im äh, Innovation-Programm, das, das ist so unser R&D-Lab. Und äh, wir haben auch der breite... User Community, also AMA haben wir Mitglieder ähm, aus der ganzen Welt und wir decken auch sehr viele verschiedene Bereiche ab, also Agriculture, Aviation, Disaster Management, ähm, äh, nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Gut, steigen wir direkt ein ähm, in das Thema APIs, die meisten von euch oder für Ihnen werden ja, das mittlerweile gehört haben, also drüber gestolpert sein, ähm, vielleicht auch schon äh, den einen oder anderen OTC-API-Standard nutzen. Ähm, die Idee der APIs äh, kam, gibt, gibt es schon länger beim OTC und die kam auch zustande durch einen gemeinsamen, eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit dem W3C und ähm, es sollte einfach... Ähm, ja, Standards geschaffen werden, die äh, Entwicklerfreundlich sind und ähm, einfach der auch der dem Zahn, ich sag mal jetzt, dem Zahn der Zeit entsprechen. Ähm, es geht um die Erfahrung von Entwicklern, also dass sie eben äh, einfacher die, die Standards äh, in in Software implementieren können und die eine einfachere Nutzbarkeit. Wir haben da auch im OTC einen neuen, neuen, We sind einen neuen Wege gegangen, also das ist ein, wir nennen das ein Open Development, es gibt ein, ein, öffentlichen, ein öffentliches GitHub Repository, es gibt viele frühe Implementierungen und ähm, die ganze API-Entwicklung basiert auf Open API. Ich würde wirklich empfehlen, ich hab, meine, meine Folien werden auch zur Verfügung stehen. Ich habe eine ganze Menge zusätzlicher Links mit eingebaut zum Nachlesen und ja, sich vertiefende Informationen zu besorgen. Noch einen kleinen Schritt zurück. Was ist denn überhaupt ein OTC-Standard? Und äh, das ist ein Dokument, das von unseren Mitgliedern und zu einem, äh, zu einem bestimmten Grad auch von der Community ent entwickelt wurde und dann bei den, äh, für, durch die OGC-Mitglieder ähm, akzeptiert und äh, so approved wurde. Also dieser, das Dokument, das enthält eben Regeln und, und, und, und ähm, Hinweise wie ein Standard, ähm, entwickelt werden kann oder wie der Standard entwickelt wurde und das Ziel ist eben ein ein hohes Maß an Interoperabilität zu gewährleisten und die Anforderungen an die Standards kommen einerseits von der Community dann natürlich von unseren Membern und generell von ähm, Technologietrends und äh, was eben am Markt gerade gefordert äh, ist hier meine Timeline und die Timeline geht auch noch weiter zurück ähm, in, in die, ja, in die Anfang-10er-Jahre ähm, oder Ende der Nuller, 2000er-Jahre, ähm, aber hier ab 2015 hat es wirklich konkret Fahrt aufgenommen. Wir haben im OGC sogenannte Testbeds, da werden ja, neue, ich sage jetzt mal, neue Technologien, beziehungsweise neue Standards können da zum Teil entstehen und jedes Testbett basiert auf, auf den äh, Ergebnissen und Erfahrungen aus dem, äh, aus dem Letzten. Und die ganze äh, REST- beziehungsweise API-Thematik, die wurde ähm, 2015 in dem Testbed 11 äh, bearbeitet und dann ging es weiter Testbed 12 und äh, das resultierte dann, in, dass wir in 2019 angefangen haben äh, mit der WFS 3 Draft äh, Specification, die wurde dann zu OTC API Features ähm, umbenannt. Ja, und seit 2019 sind die meisten oder sehr viele OTC Standards eben äh, als API Standards auch entwickelt worden. Wie ich schon erwähnt habe, die ganze Entwicklung und die Diskussionen finden auf GitHub statt. Also es ist wirklich zugänglich für für alle, für jeden und jede. Und auch die Buildings Blocks sind in Open API definiert. Ich gehe jetzt nicht in die Details, weil ich keine Technikerin bin und das ist ich das ist gerade nicht das Thema, sondern wie geht es weiter, wo stehen wir? Und zu, um, zum Thema, wo stehen wir? Hier ist mal ein, Übel, eine, eine Übel, äh, ein Überblick, welche Standards, API-Standards, ähm, im Moment gerade bearbeitet werden. Und vor zwei Wochen, da fehlten noch einige, die sind jetzt hinzugekommen, also wirklich ähm, sehr, sehr umfassend von, ich fange mal an, die ähm, mit dem OGC API Features. Da wird auch die Astrid äh, M dann nachher im Vortrag halten. Aber wir haben auch DGCS, Discrete Global Grid Systems, API Maps, äh, Routes ist sehr neu. Dann haben wir hier ähm, EDR, Environmental Data Retrieval. Da geht es um, um, um Zeitlinien, Tiles, API Common, Coverages und auf den Webseiten, die ich vorhin schon gezeigt habe, oder beziehungsweise die Links, die in, in dem Vortrag drin sind, könnt ihr noch weitere Details zu den APIs nachlesen. Auch hier, wir hatten einen kleinen Trouble mit, dem, mit, dem, mit der Präsentation. Ich traue mich jetzt gar nicht, auf den Link zu klicken, deswegen probiert das lieber selber aus. Ähm, hier ist mal der Status, ähm, bei, wie es bei den APIs jetzt aussieht. Die Idee ist, dass wir, also der, äh, die Entwicklung wird initiiert und dann ähm, kombinieren wir das immer mit Sprints. Und äh, die meisten haben den ersten Sprint schon hinter sich. Mittlerweile ist, äh, gibt es auch Styles, ist der erste Sprint schon durch. Ähm, und die Ergebnisse der einzelnen Sprints, die sind auch äh, online verfügbar und äh, das sind jetzt zum Beispiel ähm, Konzepte für APIs, die in den nächsten Monaten kommen wird. Also es, ja, es wird noch ein äh, API, ein DAPA-API, geht zum äh, Data Access and Processing und dann wird es eine API aus dem Bereich Aviation geben. Wie kann ich, äh, ja, API Access to Aviation Data ähm, wie, wie kann man damit umgehen? Und dann natürlich der ganze 3D-Bereich mit äh, GeoVolumes API. Also es tut sich einiges. Ähm, es gibt schon viel, es wird noch Neues kommen. Und zum Thema Sprints hier mal eine, einen, einen kurzen Rückblick zu einem Sprint, der Anfang des Jahres stattgefunden hat, und zwar ähm, ein gemeinsamer äh, Code-Sprint zwischen OTC, OSGEO und der Apache Software Foundation. Der wurde gesponsert vom Online-Survey äh, in England und äh, Geocat ähm, aus den Niederlanden. Und hier mal nur eine Übersicht, um was es ging. Also es gab wirklich ähm, äh, osgeo softwarepakete waren mit dabei, ähm, dann natürlich die OGC-APIs und dann auch äh, Apache äh, Software, Foundation-relevante Projekte. Und hier in der Mitte sieht man die ganzen APIs und, und Ziel dieses Code Sprint war es so einfach, dass man eben auch Implementierungen bekommt aus dem Serverbereich ähm, oder das, also die, die Libraries wurden auch äh, eingebunden und eben Entwicklungen für Client-Application. Bei dem bei dem Code Sprint hatten sich, glaube ich, 85 Leute angemeldet, Entwicklerinnen und Entwickler, die dann über mehrere Tage ähm, eben ja, ein Code Sprint, an dem Code Sprint teilgenommen haben. Und hier hinter diesen Bildern ist einmal ein Blogpost. Ähm, ein kurzer Report, wie war es denn, ähm, wie, wie war der kurz? was hat man gemacht? Und ich würde wirklich, wenn ähm, an die Entwicklerinnen und Entwickler, Entwickler die zuhören, diesen Engineering-Report, den würde ich euch wirklich alle ans Herz legen, weil da dezidiert aufgeführt ist, welche Software mit welcher API was gemacht hat. Und es ist schön aufgeteilt, einmal im OGC-relevante Aspekte, OSG-relevante Aspekte, und eben dann von der Apache Foundation und ähm, dieser Engineering Report ist frei zugänglich und solche Engineering Reports, wie wir das jetzt, wie es für diesen Code Sprint gibt, gibt es auch für alle anderen Code Sprint ähm, und sind bestimmt, ja, ich würde mal sagen, eine, eine sehr interessante Lektüre ähm, für, die, für die Code unter euch. Gut, ähm, wo stehen wir oder wie geht es weiter? Ähm, ja, ich hatte, hatte erwähnt, es gibt einige Sprints und hier nochmal ein Rückblick zu den Sprints, die äh, im, im letzten und vorletzten Jahr stattgefunden haben. Und zu allen Sprints findet ihr Informationen auch auf unserer auf unsere Webseite. Eine Zusammenfassung, was wurde gemacht? Äh, was hat man gefunden? Äh, also welche Erfahrungen wurden gemacht? Ähm, wie hat die Entwicklung stattgefunden? Und im Moment ähm, ja, fokussieren wir uns gerade äh, total auf die äh, API-Code Sprints. Ende Mai hat einer stattgefunden. Da erwarten wir die Ergebnisse. Ja, ich schätze mal so Mitte, Ende Juni äh, wird es auch so Engineering Reports wiedergeben, wo es sehr genau erklärt wird, was gemacht wurde und äh, Wer Interesse hat, an so einem Code Sprint teilzunehmen, der findet auf der Webseite des OGC eine Registrierung, also eine Anmeldeseite. Ihr könnt alle ohne, das sind keine Kosten, also keine Teilnahmegebühren erforderlich, ihr könnt alle mitmachen. Und im Juli stehen dann API Processes, Records und Coverages an. Und dann sind noch Code Sprints geplant für September und November. An dieser Stelle ist, möchte ich auch noch auf das Testbed 17 hinweisen, da habe ich ähm, nachher auch noch einen Slide, ähm, weil die APIs auch innerhalb unserer Testbeds ähm, auch weiterentwickelt werden. Gut, sieht's sieht es aus, Thema Impact, ähm, ist das so eine, die, die API-Entwicklung ja, ist es so was man halt macht, oder ist es auch etwas, was wirklich tatsächlich nachgefragt wird und eingesetzt wird? Und äh, also vor allen Dingen OP, OGC API Features ähm, hat, wird von der Community, Community sehr stark äh, angenommen. Ähm, ist mittlerweile OGC API Features Part 1, der Core, ist mittlerweile ein äh, ISO-Standard. Und der Part 2 wird äh, im Augenblick auch bei der, liegt bei der ISO und äh, wird unter dem ISO-Prozess gereviewt und wird in Kürze wahrscheinlich auch ein ISO-Standard werden. OGC API Features wird auch ähm, als äh, Inspire Download Service ähm, angeboten und ja, also wir, wir die Community nimmt äh, den OTC API-Feature-Standard wirklich sehr äh, massiv an und auf und äh, setzt den in unterschiedlichsten ähm, ja, ähm, Systemen schon ein. Ja, hier noch ein Hinweis. Also wenn, wenn Ihr oder Sie planen, ähm, in Richtung APIs etwas zu machen, dann würde ich Ihnen wirklich empfehlen, gehen Sie auf die OTC API-Webseite, schauen Sie sich an, was da kommt. Es ganz viel äh, Material, steht zur Verfügung ähm, und man kann jetzt schon schauen, wie man die OTC APIs in, in, in die jeweilige Technologiestrategie äh, des Unternehmens einbinden kann. So, das war jetzt der Standardization Cycle. Ich habe ja ähm, mal Testbed erwähnt oder ein Pilotprojekt. Und das ist unser Innovation-Cycle, also wir, die, wie ich anfangs erwähnt habe, hatte die Standards und das innovation Program, die arbeiten sehr eng zusammen. Und ähm, weil es im OGC, es geht natürlich im Moment gerade sehr viel um die APIs, aber wir machen auch noch andere Dinge, habe ich jetzt ein paar Infos zum innovation Program mitgebracht. Ähm, das Innovation Program ist ganz, ganz, ganz kurz erklärt. Wir haben Sponsoren, die haben ein, ein, ein, ein, ein, eine Anforderung an, an Software-Systeme oder haben generell Fragestellungen, wo es um Interoperabilität geht und dann sagen die, okay, OGC, wir wollen, wir wollen da gerne eine Lösung haben, die auf OGC-Standards beruht. Und zum Beispiel in, äh, im Katastrophenschutz haben wir jetzt gerade ein Disaster-Pilot, äh, wo halt die Fragestellung ist, okay, wie kommen die Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammen, wie können die zusammengeführt werden ähm, und dann eben für, für den Katastrophenfall auch äh, sinnvoll und zeitnah genutzt werden. Und diese Fragestellungen und noch mehr, ich zeige das gleich, äh, bearbeiten wir im OGC Innovation Program. Auch hier wieder zwei Videos, sehr zu empfehlen, ganz kurze Videos, was das Programm macht. Und ähm, auf unserer Webseite gibt es auch immer ganz aktuell, welche ähm, Aktivitäten oder welche Initiativen wir momentan haben. Also zum Beispiel haben wir ein Citizen Science Interoperability Experiment, aber wir nehmen auch mit und wir machen auch bei EU-geförderten Projekten mit, in, in, in Konsortien mit anderen OGC-Mitgliedern. Und, Minuten. -hmm. und ähm, das große Thema sind diese Testbeds. Und hier ist das aktuelle Testbed, das läuft gerade. Also die Arbeit findet statt. Im, äh, da werden dann Themen in großen Blöcken abgearbeitet, wie Security, äh, Targeted APIs, Data Models, Machine Learning und Model-Driven Standards, Dynamic. ARD, Analysis-Ready-Data, und das sind alles so Fragestellungen, die tatsächlich von unseren Mitgliedern kommen und an die Community weitergegeben werden. Disaster-Pilot habe ich schon erwähnt, das läuft auch gerade. Wir arbeiten aber auch im 3D-Bereich, machen wir im Moment einen Interoperable Simulation and Gaming Sprint, da geht es einfach wie können 3D-Daten genutzt werden oder auch so Fragestellungen, wie kann ich denn nahtlos aus dem Außenbereich in ein Gebäude reingehen, also Indoor-Outdoor-Fragestellungen äh, und äh, in Kürze wird es auch einen Marine-SDI-Pilot geben und das, äh, die Infos findet ihr alle auf unserer Webseite und auch hier ähm, Infos. Wie, wie geht es weiter? Was steht dann fürs Jahr 2021, 2022 an? Und da geht es natürlich auch wieder bei uns viel um das äh, Build Environment, ähm, Ja, die ganze Stadtplanung, ähm, Untergrundinformationen. Äh, wie können die in die Stadtplanung integriert werden? Digital Twins ist natürlich ein Thema und äh, dergleichen mehr. So, letztes Slide. Ähm, ja, wir haben Mitgliedertreffen regelmäßig und das nächste Mitgliedertreffen findet schon nächste Woche statt ähm, und wenn Interesse besteht, wenn ich jetzt so ein bisschen gesagt äh, so den Anreiz schaffen konnte, wow, das ist ganz spannend, würde mich interessieren, was das OGC sonst noch macht, ähm, schaut doch mal auf der Webseite oder der, dem, der Agenda für, für das Mitgliedertreffen ähm, es gibt ganz viele verschiedene Themen. Ich habe hier mal äh, Mittwoch gehalten, da haben wir einen Developer-Track, äh, wo es auch viel um APIs ging, geht, gehen wird und wenn, wenn Interesse besteht, also auch hier wieder ist, äh, hinter dem Bild ist ein Link, das ist eine Videobotschaft unserer, äh, von Nadine Alameen, das ist unsere CEO und ich würde wirklich jedem empfehlen, der Interesse hat oder jeder empfehlen, die Interesse hat, schaut vorbei, macht mit. Ganz bestimmt ist der Developer Tracker von Interesse. Und äh, genau, ansonsten stehe ich für Rückfragen gerne zur Verfügung und äh, ja, freue mich auf äh, spannende Vorträge hier noch und äh, ein paar spannende Fragen von euch. Vielen Dank. Ja, danke schön, Antina, für diese tolle Zusammenstellung und Übersicht. Ähm, ich hätte als erstes eine Frage. Ähm, wie läuft so ein Mitgliedertreffen ab? Wie oft äh, finden die statt? Wenn du dazu so ein bisschen was sagen mhm. ähm, Ja, also wir haben viermal im Jahr äh, Mitgliedertreffen und vor Corona war das so, dass wir ähm, uns tatsächlich in der Location also in der Location getroffen hatten. Wir hatten letztes Jahr im August äh, oder im September wären wir in München gewesen. Und bei den Mitgliedertreffen kommen dann immer die aktiven Mitglieder zusammen und treffen sich in, ähm, ja, in ihren jeweiligen, in den Arbeitsgruppen. Also man sieht hier zum Beispiel, also man sieht es nicht ganz deutlich, aber wir haben auch immer vier parallele Tracks und die Mitglieder treffen, die sind jetzt nicht so wie eine Konferenz, sondern es sind tatsächlich Arbeitsgruppentreffen. Da wird dann irgendwie, ähm, bei den Standards-Arbeitsgruppen wird geschaut, okay, wie muss der Standard aussehen, was was man machen. Also es ist wirklich, die Standards werden da entwickelt und äh, bei den Domain-Working-Groups, ähm, hier ist jetzt hier 3D, 3 Dim, 3D Information Management, da geht es dann drum, da wird diskutiert, okay, welche Erfahrungen habe ich gemacht ähm, im Einsatz von Standards in meinem Bereich, hier 3D oder wie werden OGC Standards im Bereich Agriculture eingesetzt und ja, wie, wie alles sind wir virtuell gegangen, aber es gibt grundsätzlich auch bei den äh, Meetings, die dann in der realen Welt stattfinden, immer die Möglichkeit, sich online hinzuzuklicken, hinzu und äh, hinzu, äh, mitzumachen. Und ja, die OTC-Treffen gehen immer eine ganze Woche und finden viermal im Jahr statt. Ulrike, dein Mikrofon ist aus. Es gibt jetzt auch schon einige Fragen von den Teilnehmenden. Mhm. Ich würde ein bisschen danach gehen, wie stark die Fragen gewotet wurden, so in der Reihenfolge. Eine Frage ist, gibt es regionale OGC-Gruppen, beispielsweise eine deutschsprachige Gruppe? Ähm, ja, ist eine tolle Frage. Also wir haben in der Tat sogenannte, also wir nennen die Foren. Es gibt also ein UK Island Forum und die Idee hinter diesen Foren ist, dass man sagt, okay, man kommuniziert in seiner eigenen Sprache oder man be, be, bearbeitet einfach Themen, die für, ein, für eine Region oder für ein Land relevant sind. Ähm, wir, Also viel Arbeit beim OTC wird immer getriggert durch die Mitglieder und ähm, als vor vielen Jahren hat sich auch mal die Idee an die deutschen OGC-Mitglieder gegeben, ähm, ob wir nicht ein äh, deutschsprachiges Forum machen wollen. Das stieß auf nicht so sehr viel äh, Interesse, also die o Sprache im OGC ist Englisch. Wenn aber Mitglieder jetzt kommen und sagen, wir würden gerne, ähm, ja keine Ahnung, zweimal im Jahr, Deutschsprachig anderthalb Stunden Sessions veranstalten, wo dann äh, besprochen wird, was im OGC passiert oder wie, wie unsere einzelnen Mitglieder oder die Community die Standards nutzt. Dann bin ich da sehr, äh, ja, gerne bereit und offen, da äh, Ideen zu wälzen und zu schauen, wie man das umsetzen kann. Ähm, Ansonsten ist, also wir haben ein, ein UK and ireland Forum, hatte ich erwähnt. Wir haben ein French Forum. Die reden natürlich Franz auf Französisch und es gibt auch ein spanischsprachiges Forum. Deutschsprachig, wie gesagt, gibt es noch nicht. Aber ähm, ja, was nicht ist, kann noch werden. Und ich bin, bin ja gerne bereit, da irgendwie Ideen zu wälzen. Ja. Gibt auch äh, eins, was mir eine Anmerkung ist. Mhm. Beeindruckende Entwicklung beim OGC Bravo. Danke. Dann eine Frage, wie kann ich als Einzelperson firma mitglied beim OGC werden? Okay, also wir haben unterschiedliche ähm, möglich, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, beim OGC-Mitglied zu werden. Die Eingangsmitgliedschaft, die Zugang zu allen Arbeitsgruppen äh, gewährt, das ist die Associate Membership. Und je nachdem, ob man eben eine Firma ist, ob das eine Universität ist, eine Forschungseinrichtung oder eine Behörde. Also wir haben zum Beispiel auch Stadtverwaltungen sind Mitglied bei uns oder Ministerien. Die zahlen unterschiedliche Preise und es gibt auch eine Mitgliedschaft für, für ähm, individuelle, also wir nennen das Individual Membership. Das ist halt für, für Consultants oder die alleine unterwegs. Sind. Also wenn es gibt wirklich die ganze Bandbreite. Es gibt für einzelne Entwickler oder, oder Consultants gibt es eine Möglichkeit, aber auch dann für Firmen und die Preise sind dann etwas unterschiedlich. Also eine individuelle Mitgliedschaft kostet 500 äh, US, 550 US-Dollar im Jahr und ein großes Unternehmen zahlt äh, 4.800 US-Dollar jährlich an, an, an, uh, für die Mitgliedschaft. Ja. Ich hätte noch eine letzte mhm. Frage. Wir haben eigentlich aber keine Zeit mehr. Ich würde sie dir trotzdem sagen ja. wollen. Okay. Wird es so einen Codesprint wie dieses Jahr nächstes Jahr erneut geben, auch im Hinblick in Zusammenarbeit mit ASF? Kannst du dazu zusätzlich was zu den kompatiblen Lizenzproblemen zwischen ASF und zum Beispiel LGPL sagen? Ist hier eine Annäherung angedacht beziehungsweise Resultat möglicher Schnittstellen zwischen den Projekten? Ich weiß nicht, wendet jetzt äh, doch eine längere Antwort. Okay, ist, hm. ich, kann das, ich kann das relativ kurz fassen. Okay. Ähm, ich würde aber bitten, der oder diejenige, die die gefragt hat, mich einfach noch mal zu kontaktieren. Also ähm, es wird mit Sicherheit noch mal einen Kurzsprint geben. Äh, wir haben mit, äh, mit, mit, mit der OSGO und mit ASF äh, schon längere Kooperationen. Im Bereich der Lizenzen weiß ich das allerdings nicht. Ich finde das aber einen sehr wichtigen Hinweis ähm, und würde das an meine Kollegen weitergeben. Deswegen also bitte eine E-Mail schicken, nochmal mit der Frage. Ich weiß jetzt nicht, wer es gefragt hat. Das können wir nicht sehen. Mhm. Ja, ähm, also Hallo Person da draußen. schicken mir bitte eine E-Mail und ähm, weil das ist sicherlich ein Thema, das, das relevant ist. Ähm, wobei das natürlich auch äh, LGPL und so, das ist eher softwareseitig ähm, und aber das, das ist sicherlich was, äh, was ich auch an meine Kollegen weitergeben kann und okay. gerne mache. Gut, ich danke Let's. dir, Athena, auch für die Beantwortung der Fragen äh, und wir sehen uns in zwei Minuten zum nächsten Vortrag. Alles klar, vielen Dank.